Kommen wir mal zur Gesamtauswertung von Joyboy. Wenn sich Jens nicht geirrt hat und ich richtig gucke, dann ist das unser Ranking vom, naja, am wenigsten Punkte bis zum Sieger der ja. joy -Broy serie Ja, genau. Der Sieger steht ja öfter mal schief. Also, wir haben hier auf den letzten Platz das Joy-Broy Vitamin C plus B12 plus B9. Das hat er aber genauso viele Punkte bekommen wie das äh, Citro. Wie der, das 15 Gramm Protein, 7 Gramm BCAA. Quasi Radler von Joy-Broy. Genau. Danach kommt dann auf den dritten Platz... Genau. Das Joybroy 21 Gramm Protein, 10 Gramm BCAA Grapefruit. Ja. Ist auch neu jetzt bei Joybroy. <lacht> natürlich alle Videos ähm, könnt ihr bei uns auf dem Kanal angucken. Ja, wir gehen genau. jetzt nicht näher darauf ein. Äh, das natürlich, dieses Pfeffi äh, Zitrone. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall sehr überrascht. Also wenn ihr Pfefferminz, wenn eine Zitrone steht, dann könnt euch das mal. Genau. Ersetzt quasi einen Kaffee morgens. Also wer das mag, kann das ersetzen durch den Kaffee morgens. 105 Milligramm Koffeine. So wie ein Kaffee halt. Und auf Nummer 1. der alte und neue Sieger quasi für uns auch. The one and only. Ja. Das Joy Broy 7 Gramm Protein mit 3 Gramm BCAA Low Calorie Low Sugar. Also Light. Insgesamt der Geschmackssieger Ja, genau, auf jeden Fall ganz weit vorne. Ganz Zu bekommen vorne. natürlich bei Joy Broy. Genau, Link hier in der Beschreibung unter dem Video, ist ja klar wie immer bier? Ansonsten ist ja joyboy eine gute sache kann man ja nicht meckern oder? Nö, kann man nicht das ist eine sehr gute idee ja gesundet bier irgendwie also wäre nicht darauf gestoßen hätte ich mich selber ran gemacht natürlich mit dir oder? Ja. Wie ja. eigene chemiker ja. und braumeister ähm, hätten da natürlich was erfunden was ja. gesundet aber so können wir ja einfach bestellen damit genau so testen wir mal das vorhanden das ist auf jeden fall mal eine erfahrung wert Sobald die was noch rauskommt, werden wir wieder testen, ist ja klar. So sieht's aus. Und bis dahin machen wir weiter mit Bier, Bier und nochmals Bier. Zwischendurch vielleicht mal so ein kleines Leckerli, so eine kleine Snack-Variante. Oder wir testen mal einen elektrischen Skateboard. Aha. Naja, warum nicht? Wir testen ja auch Produkte, ist aber klar. Das ist richtig, stimmt. Wir testen ja altmögliche. Mögliche, halt, was, was uns gibt's so einfällt. Was denn Fett? das nächste Mal? Äh, na, Bier. <lacht> <lacht> na ja. Nicht? Boah, was gibt's denn jetzt nächste zu trinken? Na, das Karlsberg. <lacht> warte, warte, warte, warte. Karlsberg. Na, da folgt mir ja schon. Ich bin ja mal echt äh, Wie ein Echt, echt gespannt.